Gebet, Anbetung, tolle Inputs, Gemeinschaft mit allen Konfessionen, das war die Mär 2017. Viele Studenten waren auch da und sind mit Gott in das neue Jahr gestartet. Man konnte sich zum Beispiel am Stand von Campus treffen, wo wir mit der Prayership-Aktion nach Betern gesucht haben, die speziell für einen geistlichen Aufbruch an den Hochschulen beten. Sehr cool war dann auch das gemeinsame Pizzaessen, wo 40 Studenten aus ganz vielen verschiedenen Städten kamen und man spüren konnte, dass man nicht alleine unterwegs ist an seiner Hochschule, sondern dass wir Teil von etwas Großem sind. Und besonders einprägsam war für mich der Freitagabend, wo der Leiter der Konferenz deutlich gemacht hat, dass wir uns, auch als Peter, nicht nur um uns selbst drehen wollen, sondern wenn wir Gemeinschaft mit Gott genießen, dann folgt Mission, ganz natürlich. Er hat hier auf dem Bild Leiter von verschiedenen Missionswerken, auch vom Campus, auf die Bühne gebeten, dass man, damit man gemeinsam das Statement abgeben konnte, dass Europa von Jesus gerettet werden soll. Auf Englisch, Europe shall be saved. Besonders das und auch die ganze Konferenz waren echt stark. Und ich hoffe, dass wir die Nachwirkungen an unseren Hochschulen spüren können.